Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute und hier die Erklärung des DGB-Bundesausschusses zu, zum Ukraine-Krieg verlesen und mit einem persönlichen Anmerkungen enden. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften verurteilen die kriegerische Aggression Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste. Dieser Krieg stellt einen beispiellosen Angriff auf die europäische Friedensordnung dar, die auf Freiheit und Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit basiert. Seine Hauptleidtragenden sind die Zivilbevölkerung und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gemeinsam mit der internationalen Gewerkschaftsbewegung stehen wir solidarisch an der Seite der Menschen in der Ukraine. Zugleich gelten unsere Solidarität und unser Respekt all den Menschen in Russland, die schwere Repressalien des Regimes ausgesetzt sind, weil sie mutig auf die Straße gehen und ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Wir fordern die russische Regierung auf, die Kämpfe umgehend zu beenden, einem sofortigen Waffenstillstand zuzustimmen, um jede weitere Eskalation der Situation zu verhindern, und die territoriale Integrität der Ukraine durch den Rückzug ihrer Truppen wiederherzustellen. Alle Seiten müssen jetzt mit Hochdruck weiter an diplomatischen Lösungen arbeiten. Das bedeutet aller zuerst, dass die russische Seite dazu gebracht werden muss, den Angriffskrieg zu beenden. Die deutsche Bundesregierung kommt eine zentrale Rolle zu. Gemeinsam mit ihren EU-Partnerinnen ist sie besonders gefordert, bei der Suche nach diplomatischen Lösungen den Krieg zu beenden und die Perspektive für eine neue gesamteuropäische Architektur des Friedens und der Sicherheit zu eröffnen. Hunderttausende Menschen werden durch den Krieg gezwungen, die Ukraine zu verlassen. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist jetzt die Stunde solidarischen Handelns. Wir werden für diese Menschen, die rasch bei uns Aufnahme finden müssen, Selbstunterkünfte bereitstellen und sie materiell unterstützen. Wir werden dafür sorgen, dass die Zugänge zum Arbeitsmarkt für sie offen stehen. Und nebenbei erwähnt, dafür haben wir auch Beratungsstellen hier in Lüneburg. Wir werden im engeren Austausch mit dem internationalen, der internationalen Gewerkschaftsbewegung um unsere ukrainische Schwesterngewerkschaft vor Ort gemeinsam helfen. Darüber hinaus rufen wir die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten dazu auf, Wenn allen Geflüchteten haben. umfassende humanitäre Hilfe und Schutz anzubieten. Die Grenzen müssen für sie alle offen bleiben. Die letzten Tage lehren uns, dass ein freiwilliges Einlenken des Regimes in Russland nicht erkennbar ist. Deshalb befürworten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die scharfen wirtschaftlichen Sanktionen, die von der Bundesregierung, der Europäischen Union und den westlichen Bündnispartnern gegen Russland verhängt worden sind. Die nachteiligen Folgen dieser Sanktionen werden auch an uns selbst nicht spurlos vorübergehen. Neben gestörten Lieferketten erweisen sich vor allem die hohe Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Erdgas, Kohle- und Ölimporten als problematisch. Worum es jetzt geht, ist diese Abhängigkeit deutlich zu reduzieren. Es ist notwendig, dass die Bundesregierung die energiepolitischen Rahmenbedingungen neu bewertet, und alle Optionen für eine verlässliche Energieversorgung prüft. Gleichzeitig sehen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Bundesregierung in der Pflicht, umgehend dafür zu sorgen, dass der erwartbare Anstieg der Energiepreise, den wir ja schon länger haben, für die Verbraucherinnen und Verbraucher abgefedert wird. Die Energiekosten müssen auch für Unternehmen, insbesondere der energieintensiven Industrie, bewältigbar bleiben. Daran hängen Arbeitsplätze. Um die Versorgungssicherheit längerfristig zu gewährleisten, bedarf es einer stärkeren Zusammenarbeit in Europa. Wir Gewerkschaften werden uns dazu mit einigen eigenen Vorschlägen einbringen. Die Bundesregierung hat zu Recht verkehrsverteidigungspolitisch äh, schnell auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Die dauerhafte Aufstockung des Rüstungshaushalts zur Erhöhung des 2%-Ziels der NATO wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften weiterhin kritisch beurteilt. Absinne. Absinne. Die dringenden, erforderlichen Zukunftsinvestitionen in die sozial-ökologische Transformation und in die Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates müssen sichergestellt bleiben. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten daran fest, dass die militärische Friedenssicherung nicht zulasten des sozialen Friedens erkauft werden darf. Auch weiterhin treten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung für die Verwirklichung und Einhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein. Die Bundesrepublik muss allen als wesentlicher Akteur an einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsarchitektur arbeiten. Auch wir als Gewerkschaften leisten durch unsere transnationale Arbeit einen Beitrag dazu. Es gilt auch weiterhin, gleichfalls an zivilen Strategien zur Friedenssicherung und Konfliktverhütung zu arbeiten, so der DGB-Bundesausschuss. Und nun ein paar persönliche Anmerkungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt derzeit in fast 30 Ländern und Regionen der Erde Kriege und bewaffnete Konflikte, darunter Syrien, Libyen, Afghanistan und in der Ukraine mitten in Europa. Seit 1945, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, ist es uns nicht gelungen, eine wirksame und verlässliche Weltfriedensordnung aufzubauen, Rüstungswettstreite zu stoppen, Flucht, Hunger, Hass, Rassismus und Gewalt zu stoppen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freundinnen, lasst uns nicht verzweifeln, Lasst uns nicht die Hoffnung verlieren. Lasst uns aufstehen. Lasst uns jetzt und hier beginnen. Lasst uns helfen, wo wir können. Lasst uns für die Abrüstung streiten. Lasst uns für eine zukünftige Welt des Friedens kämpfen. Vielen Dank.